Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Fire Emblem Engage. Ja, der Niro macht mal wieder ein Let's Play, ne? Anstatt zu streamen. Boah. Auch nicht schlecht, ne? äh, die Die es noch auf diesem Kanal, ja, ja. Und ja, wir haben heute den den 19 ersten, was ein Tag vor Release von feiern Emblem Engage ist. Und ich habe es mir vorbestellt gehabt, deswegen habe ich es jetzt schon einen Tag vorher. Ja? Aber dieser Part wird wahrscheinlich am 20.01. freigeschaltet, wenn das Spiel offiziell rauskommt, weil alles andere wäre ein bisschen problematisch, weil viele form Release hochladen. Machen Publisher nicht so gerne. Von daher lassen wir das mal, ne? obwohl das einige Leute sowieso nicht daran hindert. Und ja, ein bisschen wir nicht einige andere Content-Creator hier ein bisschen angreifen nebenbei. Ne? Und ja, Fire Emblem Engage. Ähm, freue mich, glaube ich. <lacht> ähm, der, ich glaube, das müsste der 17. Teil sein mittlerweile. Ne? Free Houses war, glaube ich, der 16. Teil. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob es ob man jetzt auf diesem Kanal weiß, aber ich zeige mal hier kurz. Oh, man kann ja Gruppen und so was alles machen. Ne? Und hier, ich alles, was für die Switch Fire Emblem rausgekommen ist, außer dieses eine. Collab-Spiel, weil irgendwie mit Persona oder so ein Collab ist. Das hat Tokyo Mirage Session oder so, keine Ahnung. Ja, bis auf das Spiel habe ich alle vor Emblem spiele spiel gespielt. Ich habe in jeden wahrscheinlich so 200 300 Stunden reingeballert. Aber ich habe noch nichts auf diesen Kanal hier hochgeladen. Ich habe auf meinen englischen Kanal habe ich Fire Emblem Free Houses äh, drei Parts hochgeladen, äh, drei, ja, drei Parts, ne? drei äh, Spiel hochgeladen. Weil das Spiel hatte drei Spieldurchläufe und hat eine Menge Zeit gekostet und irgendwann bin ich dann richtig ausgelaugt gewesen. Aber ich hoffe in dem Spiel wird das nicht der Fall sein. Ich habe nichts gelesen von irgendwie mehreren Spieldurchläufen oder mehreren Routen oder irgendwie sowas in diesem Spiel. Ehrlich gesagt habe ich gar nichts von diesem Spiel gehört. Ich weiß nicht viel über das Spiel. Ich äh, habe mich null informiert. Ich habe den ersten Trailer damals angeschaut als das spiel äh, released wurde als er rausgekommen ist und äh, ja den toilet habe ich mir angeschaut habe nicht viel aufgenommen ich habe ein bisschen auf die verpackung geguckt worum es so geht und das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen weil dann jetzt so sachen wie ja oh, äh, es gab meinen keine ahnung ein dämon gott oder drachenlord oder irgendwie so der mal irgendwie von der Menschheit versiegelt worden ist und der droht jetzt wieder zurückzukommen, und das hat mir null geholfen, weil das ist wortwörtlich jeder Plot von jedem im bleiben da draußen. Es gab irgendwie ein lord ein äh, Drachenlord, der mal die Welt die Menschheit bedrohte, und der kehrte wieder zurück. Ja, oder er droht zurückzukehren. Das ist der Plot von jedem Feiern. Also, diese Zusammenfassung hat mir jetzt nicht viel geholfen. Ähm, ich weiß, es geht um Ringe, weil Engage bedeutet ja feiraten ne? Oder angreifen oder teilnehmen, ne? So engage in combat, ne? Am Kampf teilnehmen oder irgendwie sowas, ne? Ähm, ich weiß nicht viel bei Charaktere. Ich weiß gar nichts über Charaktere. Ich weiß nur, der hat rote und blaue Haare oder die was? Klar, ich war ein bisschen skeptisch vom Designer, weil das Spiel sieht mir ein bisschen zu bunt aus. Ich meine, gehen wir noch mal kurz jetzt zurück zu Beispiel Fire Emblem Free Houses, ne? Das sieht ein bisschen, weiß nicht, ich meine, das sieht auch bunt aus, aber er hat irgendwie so, weiß nicht, im Vergleich zu dat hier, es hat noch so ein bisschen, weiß nicht, mittelalterlicher Stil. Ahnung. Naja, vom, vom Designer bin ich ein bisschen skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin, aber mal schauen, ne? Vielleicht es ja das super Fire im Spiel, das ich schon lange haben will wieder, ne? Und ja, ich habe zu lange geredet, würde ich schon sagen. Ne? Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir könnten ja schon mal in das Spiel reingehen. Ne? Weiter als bis zum Titelbildschirm habe ich noch nicht gespielt, übrigens. Und ja, es wird ein Intro abgespielt. Ich werde das mal ganz kurz stumm schalten, aber durchlaufen lassen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ne? Das Lied ist gut. Ich habe ja auch ein Intro hier vorher dran gehangen. Da kann man so ein kleine Preview von dem Intro wahrscheinlich hören. Und ja aber das komplette Intro will ich nicht abspielen wegen Copyright und daher lassen wir das mal lieber und ja, ich freue mich ich will schon lange mal Fire Emblem auf diesem Kanal hier spielen ich war kurz davor Fire Emblem auf diesem Kanal auch zu spielen aber ja das Spiel hat so lange gedauert das Lied ist übrigens ein Banger und ja äh, keine Ahnung, so ein paar Sachen könnte ich mir so zusammenreiben von dem Intro, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht über das Spiel. Ich habe mich nur informiert, ich weiß nicht, worum es geht. Also ich nehme an, die fünf Charaktere, die wir jetzt sehen, das sind als die Hauptcharaktere. Also neben den Hauptcharakter mit den rot-blauen Haaren. Und weil nicht, die sehen aus, als könnten die irgendwie Anführer sein von irgendwelchen Reichen oder Königshäusern oder so, weil hinter hinter den Bildern hat man irgendwie so Symbole gesehen, so, so Wappen oder Siegel. So, und sie nehme ich an, ist entweder eine Göttin in diesem Spiel oder die Mutter des Hauptcharakters. Was bedeutet, sie wird in den ersten drei, vier Parts wahrscheinlich schon sterben. Weil so läuft halt ab in Fire Emblem. Eltern in Fire Emblem, die überleben nicht lange. Und da haben wir... Den Drachenlord oder Drachenkönig oder was auch immer. Und da haben wir die Ringe. Und Ah ja, von dem Ringen weiß ich auch. Man kann Charaktere von früheren Fire Emblem Titel irgendwie damit beschwören oder sich mit dem verbinden oder irgendwie sowas. Aber das war auch schon alles. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe noch keine Sekunde von dem Gameplay gesehen. Ich habe noch nicht gesehen von so... Weiß ich nicht. warum es so annähernd in der Story geht, wie die Charaktere heißen, deren Aufgabe ist und so. Ich habe eine Nachricht bekommen. Oh, da wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, ich kann irgendwie angezeigt bekommen. So, oh, du hast das und das. Okay. Erweiterungspass will ich mir noch nicht vorbestellen, weil ist noch nichts drauf. Die Optionen gab es, glaube ich, nicht viel. Ne? Ich habe da sprach ändern. Ich habe natürlich von Englisch auf Japanisch umgestellt, weil einfach so japanisch spielen okay ich finde das gut dass japanisch hinzugefügt wird in den neuesten Fire Emblem spielen und ja ich würde sagen wir legen jetzt mal los ne? ein bisschen zu lange geplaudert bisher und wir können auswählen ob wir männchen oder weibchen sind wähle ein aussehen und genau das genau das design ist was mich ein bisschen skeptisch macht ne? die sehen aus irgendwie als wären sie gesponsert von kolgate Weißt du, diese Zahlen ne? Und ja, weiß ich nicht. Man hat Hauptcharaktere mit blauen Haaren, mit roten Haaren, den emblem und so. Von da ist das jetzt nicht <lacht> so, was unnatürlich ist, aber so... Aber die Haarfarbe finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie gehört, die Charaktere wurden von, von Designer, von VTuber oder so. Äh, sein Was Sinn macht. Wenn man sich hier anschaut und ja ja, ja zum menschen kann ich irgendwann noch machen alle ähm. ändern weil ich mal ich mich dann ihre nennen ich will mich nicht wirklich selbst und sollten den feiern beim spiel feiern hat mittlerweile irgendwie in rufen Dating Simulator zu sein. Und das Spiel heißt Fire Emblem Engage. Also heiraten. da ah. Da gibt's wahrscheinlich viel von, ne? werden wir, okay. ja. oh, wir können meinen Geburtstag hier eintragen, welcher ja nicht mehr so weit entfernt ist, ne, zwei Monate. Okay. Ja. So, wir haben einmal normal, schwer und extrem. ist kein leicht. Hm. Neuling und spiel mit etwas Erfahrung. Für jeden die wahre aus So leicht, wenn es verfügbar ist, spiele ich nie, weil das mir zu einfach. Normal auch nicht. Ich spiele in der Regel immer für schwer, auf schwer, auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, den man am Anfang hat. Die allerhöchsten Schwierigkeitsgrade in feiern beim Spielen sind meistens sehr unfair und einfach nur ausreifen Haare ausreißend schwierig. Da bleibe ich lieber von fern. Die machen mir ja nicht mehr Spaß. Also schwer schon in Ordnung. Und ja, bleiben auf schwer. außer die haben wieder diese gleiche Sache wie in Dings gemacht, wo, wo keine Ahnung der Schwierigkeitsgrad falsch übersetzt war das war im zehn Teil glaube ich ne? Da war der leichte Schwierigkeitsgrad. Oder der schwere schwierigkeitsgrad war in wirklichkeit der normale schwierigkeitsgrad in amerika oder außerhalb von jahren keine ahnung und ja ist ein falsch übersetzt worden ich hoffe das ist hier nicht der fall ich hoffe wir spielen jetzt nicht indirekt auf normal oder so. so wir spielen auf klassisch weil einer in sind wir immer verloren Jede entscheidung zählt weil das klassisch ist bei einem ne? natürlich auf klassisch und ich möchte nicht verbinden ich mache kein Online-Spiel so. So, Waltz schwer, Modus klassisch. Beginnen. Also, warte, da kann ich eigentlich was nach. Wenn ich auf normal spielen würde, dann müsste ich eigentlich... Oh, gibt es gar nicht mehr. Es gibt ja keinen Phoenix-Modus mehr. Die Charaktere direkt im nächsten Kampf. Ach, da ist der Modus, okay. <lacht> Ein sehr kontroverser Modus in einigen Fire Emblem spielen, da so, Schwierigkeit schwer, Modus klassisch nicht verbunden. Ja. los geht's. Um es hier geht, ne? ah, ich freue mich, ich mag Feiern, was sie ein Intro von Fire Emblem Awakening. Das mal. Den kennt man doch, oder? Was hier Magia Weiko. das Lynn von 5 Emblem 7. Ah, oh, da war Roy von 5 Emblem 6. Bis gleich hatte ja vorkommen in dem Spiel. Wir sagen wir eigentlich Wir sagen wir eigentlich auch gebraucht. Like oh, da gleich hat die karte hier vorkommen Ein paar wusste ich schon wegen den und so da war lucina beim rim awakening bando Wir sind verheiratet, oder? Nehme ich jetzt mal an. Oh, ich habe jetzt schon einen sehr guten fanservice gesehen. ich <lacht> bin oh mich. So, alle Gegner besiegen und ich werde besiegt. Das ist die Niederlage. Okay. So feiern Emblem. So ja, sehen wir mal, wie das Spiel abläuft. Ne? für die, die es nicht kennen, ne? Einheiten bewegen weder ein mit a aus mit l wohin sie sich bewegen soll die baumfeld zeigen die bewegungsreichweite an die roten die Angriffsreichweiten. Äh, reichweiten aus euch ja, eigentlich uh. so. das, das mit kamera kann man drehen und alles mögliche so feiern müssen runden basiertes strategie rollenspiel aus der pogelperspektive spielt und ja, ja gucken wir gucken mal mal so Danilo und Fragezeichen ja wer das wohl ist ne so. okay die Präsentation sieht nicht schlecht aus so, ich will mir erstmal hier alles schön ne? das Liberation das Schwert des oh. falsch oh, und gegen die so, hier kann man sich den ganzen dinge anschauen wie angriff der das ist resistent lange seit ich einen feiern bleiben auf deutsch geht habe wegen lange gewöhnt sterben die einheit für sieben angefangen folgen mit dem schwert aus die 30 schaden okay. also wie astral ne? fähigkeit von schwert meistern so, ich drücke erstmal hier so alle knöpfe ne? eine Teil, ja auch, ja. Hier sind unsere Werte, kennt man alles. Also, Händigkeit, ist dachte, das ist, das ist äh, Fähigkeit. Das ist Fähigkeit, ne? Macht, das sind alle Werte zusammengerechnet, ne? Ach das eine ohrlinie von drachen kein ein einzigartiges schwert und wir davon so, ich mich auch ein krieger der eine seite von emblem kämpft befindet sich auf einer reise deshalb macht dann bringen der anfänge er liest die absichten der gegner hin und hat mit ein hage von steg okay, ich soll vielleicht mal so wir gucken erst mal wie weit kannst du dich bewegen nicht dabei gerade auf so, warten zu bewegen, das kann ich eigentlich respekt wir voll Rückblicken von Fire Emblem Awakening. Wenn alle Einheiten ihren Zug beendet haben, gilt die Spielerphase als abgeschlossen und Gegnerphase gehen Sind beide Phasen beendet, beginnt der nächste Zug mit einer neuen Spielerphase. Okay. okay, wir wegen einer der Nähe des Gegners und will angreifen. tief kannst du den Kurs auf deinen Gegner wegen Abend an, aber sehen so. unten hat man den Kampfverlauf. Da sieht man also, er macht mich ganz schön fertig. Ich gerade da sieht man, wie viel Schaden ich mache, wie viel er macht. Schaden unten. 12 sagt ich mache dem 12 schaden und er hat 60 kp das heißt der wird danach 48 schaden haben. Äh, hp ich auch ja. Security. Nur für dämonen drachen dunkel magie der höchsten stufe und ja versuche ich versuch mich an das layout so ein bisschen zu gewinnen wie das hier alles aussieht unten sieht man schon wie viel schaden ich mache also dieser pfeil der nach rechts geht 12 er macht 20 er macht mir mehr schaden von daher ist es eigentlich ein bisschen doof, dass ich angreife. Aber selbst wenn er im nächsten Zug noch mal angreift, müsste er noch 10 AP der Also los. Wer Fire Emblem noch nie gespielt hat, jeder jeder Wert in dem Spiel ist statisch. Also ich mache nicht ungefähr 12 Schaden, ich mache genau 12 Schaden. Er macht genau 20 Schaden. Und da ist halt feiern Emblem. Ne? Das macht er seinen Zug, jetzt bleibt er mich an. Ne? noch mal 20 schaden ich mache mal 12 schaden und wenn ich jetzt nicht irgendwie was zum heilen habe dann haben wir verloren um, okay. so ein bisschen geskript hier ne? bündnisse bei gefüllter bündnis leistet der befehl bündnis in der liste anwählbar das bündnis verschmilzt eine einheit mit einem emblem und gewährt zugriff auf spezielle bündniswaffen plötzlich beim bündnisfähigkeit wenn es bleiben drei runden lang bestehen Okay. Okay. Nein. Ein, emblem ein da was bringt mir das nicht da irgendwo weil ich noch nicht jetzt nicht weg okay Fine. Sobald ich irgendwie auf hab, ich weiß nicht, ob man da irgendwie ausgehen kann oder so. Ich bin dort von haben. Ich bin der Sternenlord. lord mich irgendwie am amatisieren. Und of auf das Terrier, dass ich mit den Seraphim hier vereinen kann. So. Das ist klar. Ma. einer mit aktiven Bündnissen halten Zugriff auf den sogenannten Bündnisangriff. Dieser Angriff entfesselt mächtige Kräfte und kann nur einmal pro Bündnis eingesetzt werden. Stern Blitz zum Beispiel, fügt schweren Schaden zu wie Sternenlord, Blitz und damit eine Waffe und dann eine Waffe um ihn klar auch oh, immer auf der Karte. Unten rechts. Wie aus wie ein Herz. fokussiere mich hier schon wieder auf die wichtigen Sachen. So. Sehe ich, wie viel Schaden das macht. Das macht mehr Schaden. aber 4 äh, mal 9, das sind 36. 5 mal 9, das macht noch mehr. Das also ist eigentlich ne? Okay, cool also das sind so wie die wow, wie hießen die noch mal diese ja wo man irgendwie äh, wow, wie heißen die noch mal gambit ich heißen die englisch egal ist angriff Mama platz kommt mir zu alle leute wie Astra nur besser. Doch, der beste. Die Schwachheit im Person. Bitte <lacht> mal ein richtig geiler List. Okay. So, Danilo und der mysteriöse Fremde haben gewonnen. Wie auch immer er ist. Okay, cool. Präsentation, finde ich, sieht sehr gut aus. In die Buntheit habe ich mich jetzt schon gewöhnt. Okay, alles klar. Let's projekt Leute. Ich nicht gedacht, dass das Spiel so kurz ist, aber wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. 12 oh, das heißt nicht jeder Hauptcharakter kommt hier vorne So, uh, Da war ein bisschen kurz. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch irgendwie so was Ähnliches wie die wie die Schule, die oder irgendwie so was gibt, wo wir irgendwie rumlaufen können. Oder ob wir schon ins nächste Kapitel reinspringen. Hallöchen. Das ist wie das Intro aus. Beim Limfate. Bei dem meine Dienstmarke. Müssen wir sagen... Ich muss ganz ehrlich sagen, das Design resoniert noch nicht so mit mir, aber der Grafikstil der ist gut. Also Dieser Cell-Shading da gefällt mir viel besser irgendwie als Free Houses. Oder die die Charaktermodelle sehen besser aus. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht so wie ich das erkläre aber hey dich habe ich mal gesehen im ersten Trailer wird unser jagen ne? unsere unsere weiterentwickelte Einheit ne? wahrscheinlich weil du bist alt du musst, du musst unsere weiterentwickelte Einheit ja. Kannst du nicht ein Gürmkart? Muss ich habe es ja, ich すみません。先ほどは sich bezahlt. Ich muss sagen, ich bin Du meine Meinung von sowas, ne? Warum kann ich nicht einfach ein normaler Typ sein, der ne? einfach nur geile Sachen macht, so wie Ike. Deswegen mache ich eigentlich sehr, adliger oder irgendwie sowas ist. Er ist einfach nur ein Söldner der irgendwie Leute in den Hintern später gegen Götter kämpft und so oh, sie ist sowas mit <lacht> Wer auch immer unsere mutter ist sie wird sowas von drauf gehen den ersten ich wäre überrascht, wenn sie länger als fünf Kapitel überlebt. <lacht> Wer schon mal Fire Emblem gespielt hat. Ja. Und ja, ich rede die ganze Zeit, aber ich passe auch auf, was sagen. <lacht> Tut mir leid, das ist ein Let's Play, da muss man reden, okay? Cool. Das ist jeder Platt von jedem Feiern. Da hat man so ein Drachenlord, den Menschheit terrorisiert hat. Er wurde versiegelt. Es wurde ja wieder zu erwachen. Das ist der Platt von jedem Feiern so gut wie je ja. Ja. Ach, nee, kann nicht. Ich habe mir gerade gedacht, was wir gerade gemacht haben, das Kapitel, da war die Vergangenheit, aber kann ja nicht sein. Und da tauchen ja schon die ganzen anderen Charaktere auf, die wir im Intro gesehen haben. Ich an Also wenn die jetzt nicht auch irgendwie gerade am Schlafen waren, dann nehme ich jetzt mal an, dass nicht die Vergangenheit war. versuchen mir ja schon so ein paar Sachen so zusammen zu reiben. 行きまでいた場所は空の上に ich such die ganze Zeit aus, wenn für Klassen die beiden sein könnten. Jetzt so einen komischen, einen komischen Pot an ihrer hüfte weiß, sein soll? jemand eine Magierin oder Heilerin? Ja, ne, vielleicht sind halt oder irgendwas. nicht, was für Klassen hier gibt, ne? Irgendein Grund mit der ersten Schütze, man ja, das der alte Mann ist natürlich ein Ritter oder Kavalier oder Paladin. Irgendeine erweiterte Klasse. <lacht> Hat ein bisschen Respekt. Das bringt irgendwie die Frage auf, warum sind diese Wächter, die mich beschützen sollen, irgendwie zwölf? Also sie war die ganze Zeit am Leben. Äh? Ich war am Pen. Okay. Das war es doch die Vergangenheit. Vielleicht war es eine Alternative. Sei und so. Hey! Aus irgendeinem Grund habe ich gewusst, dass noch ein Kampf kommt, bevor wir dahin gehen. Sein Land des Friedens. dass mich meine Axt rausholen. を噛んで。いえ、逃げましょう。いざ、zu schaffen. die ein Magier. Egal mein, Felix Das einfach ignorieren, was unser Boss sagt. nicht bin ich da unten Oh, Aber sind die von uns getrennt? Oh ja, oh, Alle Gegner besiegen und ich bin. So. Klar, ausweichen ne? ja. wegen sich auf das Kampfgeschehen aus, wie zum Beispiel einer in dem Gold stehen schwer zu treffen. So sind zum Beispiel einer in dem Gold stehen schwer zu treffen. Goldfelder schränken außerdem die Bewegung von Bodeneinheiten ein, ja, weil Plus 30 ausweichen. Nice. So gucken wir uns erstmal unsere Charaktere an. Ne? Falscher Knopf. Falscher Knopf so wir sind ein drachenkind und das ist eine uhr nähe von drachen kann einzwartige Between... was ist die gleiche okay. so, okay. Uhr einfach von spielen angefangen. Ach, das ist konstitution ah, oder das ist konstitution aber ah, gibt es wieder gewicht in diesem spiel wirklich ich, will ich? Okay. Okay, Und wo kriege ich den kritischen Waffengewicht? Ah, wo steht denn das Gewicht? Waffengewicht. die oh. Treffer, ich sehe Kritsche Ausweichen. Meine Waffe gibt mir kritische Ausweichen? Geschicklichkeit oder ist das mit Geschicklichkeit irgendwas? Zu tun? Okay keine ahnung irgendwo so. So, hier ist unsere hier sind die fähigkeiten benachbarte verbünde fügen plus drei schaden zu unterleiden minus ein schaden oh, nice. nicht schlecht so, unsere macht ist 34 wir bekommen eins wegen der ja, den so dann haben wir wanda ja du bist ein paar ne? weltmeister ja so heißt die <lacht> So, Wanda, ein Behüter der Drachen seit langer Zeit im Diensten der Würmgötter, ein strenger Ehrenmann. Er ist ein Rittmeister, hochrangige Ritter mit viel fahren Ihr Bewegungsradius ist sehr groß. Sie sind stark gegen Magie. Eine eisenachs und weiße pflicht befindet sich die einheit neben dem Würmgott. Erhalten beide. Ah, du gibst mir also die Kitsche. So, und ja, er hat eine Macht von 64. Er ist in früheren feiern beim Spiel es so, also, dass man eine weiterentwickelte einheit am anfang bekommt Diese weiterentwickelte einheit ist sehr viel stärker als alles was man zu diesem zeitpunkt bekämpft ne? wenn wir ihn zum beispiel hier nehmen die ne? verschiedene einheiten wie zum beispiel beritten e adept das ist nur das ist neu und mystische jeder typ hat andere Vorteile. ich Typ meine einheit angehört kannst du sehen wenn du über Werte einer berätten einheit den reiten können manchne ja die können weiter reiten ist klar was so. mich hier zum Beispiel mal checken, ne? hier er macht zum Beispiel schon 18 schaden nimmt nur ein schaden im vergleich oh, zu ihm zum beispiel welcher ja er macht neun schaden und weg und nimmt sechs schaden so im früheren Fall dem titel ist es so man bekommt meistens eine weiterentwickelte einheit schon am anfang welche schon sehr viel stärker ist diese einheit ist meistens ein eine Falle, so im Sinne von, wenn du diese Einheit zu oft benutzt, dann verlierst du Erfahrungspunkte und weil er ist eine breite Einheit, erst in Rittmeister, was bedeutet, er schon eine weiterentwickelte Einheit. Wenn er zum Beispiel in Gegner kämen würde, dann bekommt er wahrscheinlich nur, weil ich nehme jetzt mal an, so drei, vier Erfahrungspunkte, wenn das wie in anderen feiern ist. Im Normalfall bekommt man so 20 30 Erfahrungspunkte, wenn man Gegner erledigt. In anderen Feiern, Spiel, ne? er würde nur so zwei oder drei Erfahrungspunkte bekommen, was eine riesige Verschwendung ist. Da sollte man diesen Charakter nur in Notfällen benutzen. Ne? Und ja, dementsprechend werde ich ihn nicht so oft benutzen, außer wenn er gleich Gegner schwächt. Sollte. So, dann haben wir hier noch die, kann ich nicht steuern. Er hat keine Waffe, wird auch keine Waffe nach weil er sein Buch gerade verloren hat, ne? Ja, du bist ein Magier und du hast keine Waffe. Magier, wenn der mit Hilfe von Büchern wirken. Stark gegen Gegner mit Torverteidigung. Die nächste Scheinheit. Ignorieren wir Gegner. Ausweichen, durch Gelände. Oh, nett. Und du hast Ausweichen, Plus 50, weil du im Dickicht, bist, ne? Und du, du hast einen Stab, habe ich gesehen. Du bist ein Heiler, oder? Kampfmönch. Die Adept vielleicht mal in namen ja dann verprobte die mit stehen verbündet bei erfahren in der kunst der Selbstverteidigung. und hier der wie seine an komitiv so ein angriff auf verbündete in der nähe ausdenken weiß nicht ob das so gut ist von heiler So und frame frame eine behüterin aus acht in ausbildung entschlossen und einfach schwester von clay roter jubel findet sich einer eben einen wir gott alten beide ausweichen Oh Alle sind irgendwie fokussiert auf mich. Northlane. Ja, der büter der Drachen in Ausbildung. Mit der Zwillingsschwur von Frame. Grüner, glaube ich. sich da oh, nein, beide Treffer? Das waren die auch treffer Ausweichen. Okay. Da so, die beiden sind im Dickicht, die werden bei ihnen checken. Sieht man irgendwo Treffer. Da achten, äh, 86 bedeutet er ja, hat eine 40 prozentige chance sie zu treffen und eine 36 prozent chance ihn zu treffen das heißt sie sind jetzt doch nicht so da so, meine erste frage ist es gibt der drachen äh, waffendreig das schwert effektiv gegen Echse? Ich aber es ist noch nicht gedacht dass ich da oben hingehen ne? Weil Hm. Ich möchte ihn schwächen. Mit ihm. Er geht runter auf 8 HP. Okay. Das ist genug. Ja, also wir können schon einen Gegner killen. So. Da will ich ihn als erstes. Da gehe auf ihn los. Wer bist du aber erst wirklich werde ich treffen oder oder so, mach so. oh. okay machen wir so wird äh, vielleicht da oben ja auch dafür sorgen dass die mh. Die Frage: Jetzt, ich weiß nicht, auf wen die losgehen. Jemand, die, die gehen eher auf die beiden los. Ne? Okay, die werden von zwei angegriffen, also, solange er nicht hier hingeht und er hier hingeht und beide treffen, dann ist er in Sicherheit. Wenn ne? <lacht> ich mein, der bietet sich hier ein bisschen an, aber mh, schon einen Kill haben den typ im dick ich werde ich aber nicht treffen Na gut, dann machen wir halt so okay greifen mit ihm an hast du kritisch treffer Fünf. bitte bitte nicht oh nein ein schaden so, und ja er hat einen erfahrungspunkt bekommen Nichts ne? angreifen so, jetzt kommst du machst den platz Long hat ja, 16 erfahrung Wie geil bitte war ich aus. Oh, das ist gut. <lacht> oh, ihr geht auf mich aber los. Oh, das ist getrickert. Alles klar. Oh, sehr gut, er stellt sich vor. Ihr Muss ja auch oh, so eine Maschine. Mir geht's gut. Ich habe dich vorgeschickt. Neuer Heim mit Heim mit Heil. Heil, Heil nein, wer hm. das gedacht? Ne? So, du kannst du greifst ihn als ich an. Ne? Du machst. Diese Schaden 13 du hast Beteiligung von... Oh Gott! er wird dicke Schaden machen gegen ihn. So, das Beste wäre natürlich, wenn wir e ihn irgendwie erledigt kriegen. So, lass mich mal ganz kurz gucken, ne? Wenn ihr ja alle auf mich losgeht, Du machst viel Schaden. Ach. Aber das ist so viel. 8 6 ist 14 aber ich war im Dickicht, ne? 8 14 8 14 20 würde da sogar überleben aber wir gehen hier machen wir machen eigentlich genau gleich wie vorhin natürlich gut, wenn das Mädchen irgendwie seinen ihren Stab benutzen würde, ne? Weil wenn er jetzt hier den Ein trifft, ne, dann ist er weg. Das möchte. Ja, ich hoffe er geht auch. Auf los. Was ich aber nicht glaube, weil da oben die kann ich zurück angreifen. Ja. Oh Da wir verlieren schon die beiden. Einer wird ja schon sterben, ne? gibt es nicht. Also aus. Oh, du überlebst noch einen Angriff. Okay, wir müssen nach oben hin. Wir müssen so schnell wie möglich nach oben hin. Ich einen Angriff aus, Ja. Okay, du sollst. Okay, du überlebst noch einen Angriff. Sagt mal physischer Angriff vielleicht? Ja, er macht neunzig, okay. So, ich muss dich mal bearbeiten. Oh Gott, der ja viel mehr Aussicht gerade. Ja, ich muss nicht bearbeiten. Geht so nicht. So, dich bearbeiten. Geht's nicht? dadurch ignorieren wir mal kurz. Vielleicht den rechtzeitig erledigt krieg ich habe gerade nach was mich der ganz reihe äh, war wie soll man denn das machen Veranlege ich, ich mich jetzt? Ich warf Power. Jetzt ist. Das. das ich. Ich im 思い出してくれ僕のこと in 12の ich ich nicht <lacht> was geht ab jetzt macht ich bin der OG. das bedeutet ich bin viel cool aber ich fliegen kann und, ne? Ultra bin auch raum mich ab. hat den tag zu retten der jetzt auch nur älter so unfair ja zwei oh, ich bin so cool nicht hier nicht, Nein, oder? Oh. Wow. Ein Einheit kann Seite an Seite mit einem Emblem kämpfen, das sind nicht synchronisiert. Synchronisierte Einheiten sind besonders stark und halten Zugriff auf Synchro-Fähigkeiten. Okay, er lebt aber immer noch hier. So. Wie viel stärker bin ich jetzt? Oh, ich Eine Menge neue Fähigkeiten: Aufmerksamkeit. initiiert hier ein den Kampf, als die ausweichen bis 15 im Kampf uh, das ist also wie. hier noch nicht freigeschaltet oder wir werden schon stark sein, ne? okay. Emblem -Math. emblem für sein fünfter angriff der gegner mit anmut und schnelligkeit überwältigt die senkung aufmerksamkeit erleichtert den das ausweichen bei gegnern die bündniswaffe rapier fügt redenden und gepanzerten gegner zu also wie ein echter rapier die bündnisfähigkeit wirkliche schnelle gewährt einen zusätzlichen schwächeren angriff die sternen Dort blitzt eine mächtige blitzschnelle Hage von Schlägen. Los okay. Ich sehe schon, mit beschallen nicht die hm. Also wenn ich mich hier platziere, bin ich eigentlich Reichweite von allen. Ne? So, so. Ich will nicht, dass er mir hier den Kill wegnimmt. Kann ich das hier? Ah, ich kann sogar. Ich kann mir Gegner Reichweite einstellen. So, wie viel schaden macht ihr mir du machst mir auch acht. aber wenn ich eben gehört bin ich da auch verteidigung ist meine ausreichschance chance 19 oh perfekt okay solange ich nicht von allen getroffen werde überleben wir das So, so ich kann mich jetzt hier verbinden wenn hat ne? ja für drei züge ne? ich komme ich noch mal wie warten wir mal hier alle können mich treffen so, ich bewegen irgendwo hin damit du mal angreifst. das geht oh, unter da steht auch drei kann nicht mehr erledigt sind schnell schnelle möchte ich jetzt alle nein <lacht> die sind alle noch am leben aber nicht mehr lange oder oh. Hm. Oh, waren herzen Du, hock mal da. Zack. Zack. Zack. Zack. level ab Zack. Zack. auch Zack. wagen ich Zack. Zack. Zack. etwas stärker geworden Nur etwas. War kein gutes Level ab, lieber ein bisschen stärker und bin ich bei und so. Oh, ich habe mich geheilt. Da so, wohl. Mehr war ja nicht, ne? Luftflug hm. ah. So, und zum grünen Abschluss machen wir mal den ja Ahnung, mit dem Rap hier. Was das, was das? Sternenlord, blitz oh, dear. Oh, dear. Oh. Sehr cool. man von Tanir und Ma? Oh ja, oh. oh, ist eine passive Fähigkeit jetzt? eine einheit an der seite eines emblems kämpft sammeln sie band erfahrung und ihr band steigt. steigt steigende banden putieren die Bündnispartner vom höheren werten und neuen effekten sind hat, hat ich final fantasy 9 also du rüstest irgendwas aus für eine lange zeit und dann bekommst du irgendwie die fähigkeit auch oh, bitte sag mir genau das. das ist super geil da so, boom abgeschlossen sehr geil endlich erwacht sehr cool und ja, dann würde ich sagen, das wäre ein guter Punkt hier, den Part zu beenden, weil wir sind jetzt bei 54 Minuten. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich wollte zwei Kapitel machen, weil ich mir gedacht habe, die ersten beiden werden wahrscheinlich nicht so lange dauern. Ne? Ja, gefällt mir bis jetzt. Das Design, und den Desi an das Design habe ich mich schon, glaube ich, sehr schnell angewöhnt. Vielleicht sind nur die Hauptcharaktere so ein bisschen bunt. Ne? Aber der Grafikstil, der gefällt mir richtig. so. Die, die Modelle der Charaktere sehen gut aus nur design ist ein bisschen overkill so hier so rot rot blau haare muss ich mich immer noch dran gewöhnen aber mh. ansonsten finde ich das relativ gut also bis jetzt gefällt mir das spiel also weil ich das gameplay die vorlage des spiels bisher sehr gut ich freue mich Ich glaube ich werde meinen spaß haben gut für mich war es das für heute ne? in diesem part wir sehen uns in der nächsten folge wieder von Fire Emblem Engage. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüssikowski.